Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine internationale Zusammenarbeit gegen die Lungenkrankheit SARS gefordert. Ein gemeinsames Vorgehen sei nötig, damit die Epidemie nicht zu einer weltweiten Bedrohung wie Aids werde, so die WHO. China, Japan und zehn südostasiatische Staaten beschlossen, Reisende an Flughäfen, Grenzstationen und Häfen auf SARS zu untersuchen. In China starben heute neun Menschen an der Krankheit. Neben dem ersten Todesfall in Taiwan meldeten auch Kanada drei und Singapur zwei weitere Opfer. Seit heute wirkt ganz Peking wie eine verbotene Stadt. Um eine Weiterverbreitung der SARS-Seuche zu verhindern, müssen Internetcafés und Theater, Kinos und Karaoke-Bars schließen. Dies ist die jüngste von vielen Maßnahmen, mit denen Chinas Hauptstadt verzweifelt versucht, sich aus dem tödlichen Griff der Epidemie zu befreien, die sich in Peking schneller verbreitet als irgendwo sonst. Vermummt und in Schutzanzügen, ein Notarzteinsatz im Zentrum der Stadt. Doch das vermeintliche SARS-Opfer entpuppt sich als betrunkener Wanderarbeiter. Ruppig schaffen ihn die Sanitäter zur Ausnüchterung, die Nerven liegen blank. Eine Nebenwirkung der gefährlichen Lungenkrankheit. Im Akkord ziehen Arbeiter eine Quarantänestation hoch. Eine Autostunde nördlich Pekings sollen ab nächster Woche Hunderte SARS-Patienten isoliert werden. Ein Wettlauf mit der Zeit, denn täglich steigt die Zahl der Betroffenen. Der aktuelle Stand für Peking, 1114 Infizierte, 56 Tote und weit über 1200 Verdachtsfälle. Eine Barstraße in Pekings Botschaftsviertel, statt des üblichen Wochenendtrubels gespenstische Ruhe. In Zeiten von SARS gelten Kneipenbummel als lebensgefährlicher Leichtsinn. Viele Gastronomiebetriebe stehen schon jetzt kurz vor dem Ruin. Die Experten der WHO erwarten, dass die Zahl der SARS-Infektionen in Peking weiter steigen wird. Noch größere Sorge bereiten die Provinzen in Chinas Hinterland. Dort ist das Gesundheitssystem besonders marode und alles andere als gerüstet für die tödliche Epidemie. Ein weiteres Mitglied der irakischen Führung ist in der Hand des amerikanischen Militärs. Der frühere Verbindungsoffizier zu den un